Guten Abend. Das dürfte natürlich keine Neuigkeit für alle die sein, die meinen Kanal besuchen. Es geht mir auch um was ganz anderes. Oliver Janich verhaftet. Ich finde es schlimm, ich finde es furchtbar. Ihr wahrscheinlich auch. Und ich sage, das ist auch kein Nachtrag. Aber ich habe schon mal erwähnt, weshalb ich dieses Buch und das Bewerben des Buches nehme. Es geht nämlich um die Werbung, die Google ansonsten hier schnell mal einblendet. Machen die gerne. Und ich sage in diesem Fall auch nur, Bildung hilft. Denn wir brauchten keine Oliver Janichs oder wie sie alle heißen, wenn, wir, wenn die Bevölkerung, nicht wir hier auf dem Kanal genug gebildet werden. Aber was passiert ist, das kann man, naja, wahrscheinlich freudestrahlend, hat die Journalie übernommen weil er war ja nicht verhaftet und Verschwörungsideologe und auf Wikipedia wird er ja als der ganz Böse hingestellt und so weiter und so fort. Naja, gut, äh, lassen wir das mal. Ich finde, wir brauchten den Mann, wir brauchen ihn immer noch. Wir brauchen auch solche Leute wie Peter Hane. Aber äh, ich beziehe mich jetzt auf dieses Video. Was hier unter diesem Video losgegangen ist, da musste ich teilweise äh, Aussagen löschen. Und zwar Franz Guckeisen hat das ganz gut gesagt. Und jetzt wird Regierungskritik als strafbare Delegitimierung De eingestuft, wie in allen Diktaturen üblich. Das kann man sagen, da habe ich auch nichts dagegen. Das finde ich auch richtig. so vergessen. Ähm, so. Und dann sagte Oliver Herkenrath dazu, so soll es auch bei bestimmten Likes sein. Soll heißen, wenn irgendjemand einen kritischen Kommentar schreibt und ich gebe ein Like muss ich damit rechnen, dass dieses Like eine sehr hohe Geldstrafe oder gar Gefängnis für mich in Frage kommen könnte. Das Gleiche gilt auch für kritische Videos und so weiter und so fort. Ja, richtig. Ich finde es jetzt nicht sofort. Da gab es Leute, die haben gesagt: "Naja, Ceausescu, was dem damals passiert ist in Rumänien, also Bukarest, das war schon oder das, ja, das, das wurde, wurde halt so angesprochen." Das habe ich auch so stehen lassen können, denn das ist kein Aufruf zur Gewalt, was ja uns immer gerne mal ähm, unterstellt wird hier. Uns, die wir uns hier äußern zu tagespolitischen Themen oder zu irgendwelchen verrückten Sachen, die dem Klima angedichtet werden und so weiter und so fort. Ne? Also, äh, ja, ich lasse es jetzt mal. Wie gesagt, ich muss allerdings solche Sachen löschen, wenn es äh, statt Heißt, was damals Ceausescu passiert ist, das sollte zu denken geben. Zum Beispiel, wenn das anders formuliert wäre, zum Beispiel, hängt sie auf oder sowas. Also sowas darf alles nicht passieren. Und wenn ich das stehen lasse, dann heißt das, ich mache mich mit solchen Aussagen gemein. Also ich denke genauso. Und das wäre natürlich für Google bzw. YouTube, aber es ist ja alles dasselbe, das gefundene Fressen, diesen Kanal zu löschen. Und es ist mir zu schade, 1300 Mathe- und Physik-Videos einfach so löschen zu lassen. Das ist mir schon zweimal passiert. Da war der ganze Kanal futsch. Und äh, damals ging es noch nicht mal um Klima. Äh, das war bloß ein neidischer Kollege, sowas passiert. Der hat mich irgendwie versucht anzuschwärzen. Und da hat Google dann damals eingelenkt. Und einmal ähm, hatte ich das Video so formuliert, dass ich dann in der Begründung, dass die Kanallöschung drohte bzw. das Video auf jeden Fall schon mal ganz böse gelöscht wurde, ich sagen konnte, wieso? Ich finde diese Schreierei nicht gut und deswegen habe ich dieses Video nur gemacht und so weiter und so fort. Ich finde es jetzt nicht gut. Lassen wir das. Ansonsten muss ich euch Danke sagen, weil an die, die hier kommentieren, die Neuen, die schießen noch manchmal über das Ziel hinaus, aber die, die hier kommentieren, geben sehr intelligente Kommentare ab. Ja, auf eins, Stefan Magnet, der berichtet immer wieder, ich bleibe auf äh, Telegram natürlich dran, äh, geht auf Telegram, äh, geht auf auf eins und... Äh, Guckt dann, wenn ihr noch schnellere Aussagen habt, wollt, bei Stefan Magnet, bei dem Chefredakteur. Der hat auch noch einen extra Telegram-Kanal vorbei. Dann wisst ihr es noch schneller, was gerade mit Oliver Janich passiert. Derzeit, ja, ich kann, kann da lediglich darauf verweisen. Auf eins kennt mittlerweile jeder. Guckt einfach nach. Auf eins, ist Nachrichtensender in meinen Augen ein sehr guter. Und da kann man sich dann ausreichend informieren. Das muss jetzt hierfür genügen. Ich appelliere weiterhin, bleibt vernünftig. Macht nicht den Fehler, mir den Kanal zu versauen. Ich kann nicht alle Minuten reingucken und löschen, aber ich lösche ganz rigoros solche Meckereien, die wirklich zu weit gehen. Und noch ein Appell. Schreibt doch mal richtig. Die meisten machen es mittlerweile, aber die neuen, Leute, gebt euch mal Mühe, wenn ihr irgendwas getippt habt auf dem Handy, das dann auch wirklich mal richtig zu schreiben. Man weiß manchmal wirklich nicht, was es sein soll. Ohne Punkt, ohne Komma, ohne Groß, Klein und sonst was. Gruselig. Einfach manchmal nicht auszuwerten. Da schreibe ich dann manchmal drunter, ich ahne, was ihr meinen. Naja, gut. So, also, ich wünsche euch einen schönen Abend, trotz dieser traurigen Nachricht, aber macht's gut und denkt dran, Bildung hilft. Bildung hilft. Bildung hilft. Und zwar die Kleinen. Wir, Älteren, wir auf diesem Kanal sind meistens über 50. Das ist der Großteil, sind 90 Prozent mittlerweile. Und wir haben meistens auch Enkel. Und auf Opa und Oma hören die Kleinen noch, wenn die Eltern schon verseucht sind. Ne? Gut, also alle guten Wünsche. Bis dann. Tschüss.